Hast du Zeit? Ich könnte Hilfe brauchen. Ja, natürlich. Was gibt's? Du wolltest mit mir sprechen? Stimmt. Hallo, ich bin Duncan Hophaus. Ist mir ein Vergnügen. Ich habe schon von dir gehört. Du hast gegen Trolle und Drachen gekämpft. Freut mich zu hören. Ich habe schon ein paar Abenteuer erlebt. Ich hoffe, ich werde meinem Ruf gerecht. Dein Ruf eilt dir voraus, und ich schätze, er entspricht der Wahrheit. Darum bist du genau die Person, die ich brauche. Naja, in Professor Hackets Unterricht haben wir gelernt, Irrwichte abzuwehren. Und... Uh. Also, meine hat oh, leider die Form eines Knuddelmuffs angenommen. Ja. <lacht> du machst wohl Witze. Du kannst unmöglich Angst vor Knuddelmuffs haben. Du kannst das vielleicht nicht nachvollziehen, aber meine Erfahrungen mit ihnen waren Man erschüttert. Sie fressen nämlich Popel. Egal, wie gerechtfertigt meine Angst vor Knuddelmuffs auch sein mag, ist, ich äh, habe mittlerweile den, ist, den Ruf, ein Feigling zu sein. Manche nennen mich sogar dankhof Knuddelmuff. Das tut mir leid. Worte können echt wehtun. Danke. Poppy bietet ständig an, mir mit meiner Angst zu helfen, aber ich fühle mich nicht wohl dabei. Zu allem Überfluss habe ich dummerweise behauptet, dass ich mutiger wäre als alle denken, da ich im verborgenen Kräuterkundekorridor war. Der verborgene Kräuterkundekorridor? Ja. Gerüchten zufolge hat der Kräuterkunde-Professor vor Professor Garlic dort gefährliche Pflanzen aufbewahrt. Angeblich mhm. ist er so überwuchert, dass sich niemand mehr hineintraut. Ich hatte gehofft, du könntest mir vielleicht einen Beweis dafür besorgen, dass ich, naja, dort war. Vielleicht ein Blatt von einer besonders gefährlichen so Pflanze? So funktioniert das aber nicht. Ach oh Gott. Es ist aber... Was für Pflanzen erwarten mich im du der du selbst dorthin gehst? Keine Ahnung. Aber hast du gesehen, was für Pflanzen Professor Garlic hat? Wenn der vorherige Professor auch nur annähernd so war wie sie, sind sie sicher nicht ganz ungefährlich. Wem willst du was damit beweisen? Wen wirst du damit bescheißen? Klingt spannend. Na gut. Dich ich helfe dir gern. Hervorragend. Das weiß ich zu schätzen. Komm zu mir, wenn du den Beweis hast. Ich stehe ewig in deiner Schuld. Mein hm. Korridor will ich schon gern sehen. Hm. Verborgener Kräuterkunde, Korridor. Klingt spannend. Aha. Türen. Das ist hier aber gerade, uff. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich darin... Könnten Sie mich an den Zweck meiner Aufgaben erinnern, Professor? Natürlich! Professor Weasley hat mich freundlich darum <lacht> gebeten, Ihnen einige das Aufgaben zu geben, damit Ihre Studien auch außerhalb des Klassenzimmers gedeihen. Wenn Sie alle das abgeschlossen haben, kommen Sie zu mir, damit ich Ihnen Flipendo beibringen kann. Das ist gar nichts verpackt Schade, ich hätte mit ihr auch gerne mal über Sirona Ryan geredet Das wäre ja vielleicht mal eine spannende Sache gewesen das Oh, du bist es Genau dich brauche ich Nächste Zeitpast Samantha, ist alles in Ordnung? Nein, es geht um meinen Bruder William Von dem ich dir nach der Zauberkunstklasse erzählt habe Er wurde verflucht er hat meine Warnungen ignoriert und liegt jetzt im erbärmlichen Zustand in St. Mongo. Er hört mir einfach nie zu. Verzeihung. Wie wurde er genau verflucht? Oh, du wirst es nicht glauben, aber seine Füße haben sich in rote Rüben verwandelt. Er war einfach nur außer sich. Und ich erst. Unsere Kaninchen konnten gar nicht von ihm ablassen. Da erst ist er endlich ins Krankenhaus gegangen. Das tut mir so leid. Klingt nach einer ernsten Lage. Wie schön, dass du es verstehst. Alle anderen lachen nur, als wäre es ein Witz. Sie haben kein Mitgefühl. Naja, es ist schon ziemlich ungewöhnlich. Wie ist dein Bruder so geworden? Er ist selbst schuld! Ich erzählte ihm von Nachforschungen, die ich über unseren Vorfahren Marmaduke Dale angestellt habe. Und von meiner Entdeckung, dass Marmadukes Grab verflucht wurde. Er macht sich immer über meine Entdeckungen lustig. Diesmal hat er mich ausgelacht, sagte, ich hätte alles falsch interpretiert. Pff, als ob das möglich wäre. Um es zu beweisen, stieg er zum Eingang der Gruft hoch und, puff, hatten sich seine Füße in Rüben verwandelt. Furchtbar. Deshalb bist du also so aufgebracht. Er braucht bringend Hilfe. Genau. Er mag ein Aufschneider sein, aber er ist immer noch mein Bruder. Niemand verdient es, ein solches Schicksal ewig zu ertragen. Ganz besonders nicht wegen eines einzigen dummen Fehlers. Ich mache mir große Sorgen, dass der Fluch vielleicht dauerhaft halten könnte. Kann man den Fluch nicht brechen? Vielleicht. Der Fluch geht auf ein Wappen zurück, das man Marmaduke gestohlen hat. Wenn man es auf seinen Sarkophag zurücklegen würde, könnte das Williams Füße vielleicht wiederherstellen. Du hast gegen Trolle in Hoxmeat gekämpft. bis könnte meine einem Füße... Und was ich von dir in Zauberkunst gesehen habe, zeigt, dass du eine fähige Hexe bist. Ein Wappen auf einen Sarkophag zu legen, sollte dir keine Mühe bereiten. Und? Hilfst du uns? <lacht> Hashtag. Ist es wirklich sicher? Meine Füße sollen sich nicht in Rüben verwandeln. Oh, der Fluch betrifft nur Mama Dukes Nachfahren. Das hat mein Bruder doch wohl mehr als bewiesen. Deshalb brauche ich deine Hilfe. Wir sind nicht verwandt. Der Fluch kann dir nichts anhaben. <lacht> okay. Damit haben die Entwickler was verpasst. Warum ist dein Ahne denn so bekannt? Er hat die Eigenschaften verschiedener magischer Kräuter entdeckt und zahlreiche Pflanzenarten beschrieben. Die Welt der Zauberei verdankt ihm viel. Seine Arbeit hat nicht nur die Kräuterkunde, sondern auch die Trankbrauerei beeinflusst. Warum wurde Marmaduke's Grab verflucht? Der Fluch geht auf einen Bruderzwist zwischen Granum Dale und seinem jüngeren Bruder Marmaduke zurück. Marmaduke war ein gefeierter Kräuterkundler. Granum missgönnte ihm seinen Erfolg. Geschwisterrivalität. Klingt, als würde es in der Familie liegen. Ich würde meinen Bruder nie absichtlich verfluchen wie Granum es getan hat. Als ihre Mutter starb, erhielt Marmaduke das wertvolle Familienwappen. Granum fand, dass es eigentlich ihm als Ältestem zugestanden hätte. Als Marmaduke Jahre später starb, stahl Granum es und verfluchte das Grab, damit niemand aus der Dale-Familie seiner gedenken konnte. Ich kann das Wappen zu Marmaduke's Sarkophag bringen. Oh, danke! Vielen, vielen Dank! Geh einfach in die Gruft, wo Marmaduke zur Ruhe gebettet wurde, und leg das Wappen auf seinen Sarkophag. Soweit ich es herausfinden konnte, ist die Gruft seit Jahrhunderten verlassen. Es sollte nicht allzu schwer werden. Das Grab ist östlich vom Dörfchen Brockborough. Danke für deine Hilfe. Meine Familie steht in... Meinem Bruder geht es gut an dir. Und hört jetzt ich hatte schon gehofft, dass wir uns St. Mungler bitte. werden. Das die Gruft bei Brockborough finden und Samantha... erstmal noch ein bisschen auf. Mhm. Wie siebenundzwanzig gut. Würde sagen, wo wir schon mal hier sind, auf den Sarkophag legen. Heute von dem Korridor. Ach, das ist doch die Stelle, wo wir schon mal wo wir gelandet sind und durch die Map gebackt sind. Ich spende, ob wir es diesmal schaffen. Ja, das führt mich gerade genau dorthin. Ich habe Angst vor dieser Stelle. Oh, ein Schlüssel. Ist ein Schrank. Hier geht's runter. Diese Ranken sind so trocken, dass ein Funke sie entflammen würde. Incentrum! Deswegen sind wir an der Stelle durchgefallen. Durch die Map, wo ja dann Raum drunter ist. <lacht> Deswegen mache ich in diesem Spiel gerne Zeit. Das muss ein Händchen zum verborgenen Kräuterkontorridor sein. Eine Teufelsschlinge, die scheint im Dunkeln zu gedeihen. Mag vermutlich kein Licht. Man lernt immer wieder neue Orte oh, von Hogwarts kennen, die haben sonst verborgen liegen. Und die sagt bloß nicht dann nimmt ha Ah, ein Noch Nochmal eine kleine Erinnerung daran, dass wir hier kein Kulit spielen können in diesem Spiel. Bah, die Geräusche von den Schlingen. Im Sending. Lumos. Zentrum. Hier ist Nuss. Hier eine Truhe beschützt. Lumos. Mit nur einem Stück dieser riesigen Venemosa Tentacula könnte Duncan wohl seinen Mut beweisen. Die Raum Ein bisschen Geld. Incentrum. Muss. Blatt einer riesigen Willen, dieser Zitat, oder? Ah, ja. Yeah. Ich schaue mich noch ein bisschen um. Gut. Gut. Gut. hier mal eine wo Gut. Gut. I done. Dann haben wir jetzt noch zwei Quests abzugeben. Geht, dass ich das auch sammeln können. Nächstes Mal gehst du selbst. Kannst dir mal selbst einen Mut beweisen? Nicht andere darum bitten. Es gibt damit was an, was er nicht getan, geleistet hat. Das ist doch auch. Oh. Wie hilft das denn jetzt? schon etwas um meinen äh, Mut zu beweisen Hallo Duncan, ich habe den Beweis für dich Das ist ein Blatt Das war ja eine riesige Venemosa Tentacula Das ist besser als ich zu träumen gewagt hätte Ich wusste ich kann auf dich zählen Danke dass du mir das besorgt hast <lacht> Ich behalte das lieber ah, Ich weiß nicht ich habe nachgedacht, Dankhof Knuddelmuff. Ich behalte das lieber. Du musst deine Furcht überwinden. Das ist doch nicht dein Ernst. Wie furchtbar. Was soll ich denn jetzt tun? Ach, komm. Nein, Scherz. Abgemacht ist abgemacht. Oh, was für eine Erleichterung. Wenn ich das heute Abend allen im Gemeinschaftsraum zeige, ist es vorbei mit Dankhof Knuddelmuff. Dann merkt Everett, wie lächerlich der Spitzname war. Danke nochmal. Ich habe eine schlechte Nachricht für dich nicht so Danke für deine Hilfe. Ach, der mit Hammer. Dankhof Knuddelmuff ist jetzt Schluss. Ja, jetzt hast du einen neuen Namen. Dankhof der Betrüger. Das wird nicht lange dauern, bis das aufliegt. Dann wird das Mobbing noch viel schlimmer. Der Arme. Das tut mir ja richtig leid. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich... einmal zum astronomieturm und die andere quest abgeben dann machen wir mal hier Familiengruppen machen wir dann beim nächsten mal und dann was daran Aufnahme weiter oh, können wir was machen Das haben wir gar nicht als Outfit, das haben wir für sie zum Abkühlen Hier studiert noch jemand nachts. Katze. Oh. Ah. Sophronia, alle Rätsel in der Halle von Herodiana sind gelöst. Unglaublich. Du hast Herodianas Gewand gefunden? Kann ich es sehen? Natürlich, aber nicht umsonst. Das war nicht mhm. leicht. Aber natürlich, kein Problem. Ich zahle alles. Oh, wie prächtig! So majestätisch wie Herodiana selbst, Schöne die größte meisterin aller Zeiten. Du bist fast so toll wie Herodiana. Das nehme ich als Kompliment, als großes Kompliment. Ich würde nochmal bei dem Hausmeister vorbeischauen. Und wir das jetzt auf die Schnelle noch finden. Und die Demigas-Dinge abgeben. Dann können wir nächstes Mal mit nächsten Quests weitermachen. Nachts durch kurz schleichen. Ich weiß, ich, ich weiß schon den Weg hier automatisch, solange bin ich hier schon, es sind ja schon einige Stunden ich hier unterwegs bin, Und langsam kennt man das Schloss. Man fühlt sich schon ziemlich zu Hause. Hier müsste vielleicht die große Halle sein. Und hinter dieser Tür. Hier sind die, die Sturmgläser. Da geht es runter nach Haffepaft. Wir wollen aber nach oben. Oh, Hier ist noch so ein... Schlüssel doch. Na komm. Jetzt wo wir in der Nähe sind. Wo ist der Böhne Doch ganz in der Nähe muss er sein. Ah, da haben wir ihn. Du möchtest zweimal mitnehmen. Na. Wunderbar. Und die nächste. Aber eigentlich wollten wir mal... Ich wollt mal hin. Herr Moon. Hallo, Mr. Moon.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 Vor allem, weil sie nur nachts gesammelt werden können. Das Katze. Ich kann einfach nicht widerstehen. Du hast maßgeblich zu dankensruf beigetragen. Ja, ich weiß. Der Armer. Das behalten sollen ich habe jetzt sechs Wir werden definitiv mit dem monten früh fährt jetzt mit den schlüsseln ich werde mir wahrscheinlich auch irgendwann mal keine Strukturen angucken und dann mal die Monde mal einsammeln, weil ich hab Bock Anomora zu lernen. Meine Schlüssel werde ich einfach finden, wenn ich sie finde. So dringt ist das dann auch nicht mit den Hausmarken. Anomora ist schon ziemlich praktisch. Dann auch auf der zweiten Stufe das zu können. Es sind einige einige Kisten, die uns so versperrt bleiben. Super, ich mache Fortschritte mit diesen Marken. Das sind schon Dreier. wieder im Haftgrafraum auf. Ja, so sieht's aus. Ich würde mal sagen, haben wir heute einiges geschafft. Familiengruft und dann schauen wir mal, was wir noch so für Aufgaben kriegen unterwegs. Findet sich immer was. Irgendwo steht immer einer rum, der einen Auftrag für uns hat. Na dann.